Nachmittag, willkommen bei der Algebra 2. Wir haben unsere vorletzte Stunde heute, nur eine 45 Minuten Einheit. Wir werden Beweis machen, dass algebraische Potenzreihen endlich sind. Morgen werden wir einen zweiten Beweis machen und dann wird wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit bleiben morgen. Da können wir eventuell Fragen von euch beantworten zur Vorlesung oder das ganze. Das ganze Material, das wir gemacht haben, nochmal durchbesprechen, doch besprechen oder wir machen einfach früher Schluss. Das sehen wir, wie es sich es gerade entwickelt. Okay. Äh, die Pro-Seminar findet morgen noch normal statt. Nächste Woche in der Gruppe am Montag ist kein Proseminar seminar mehr. Ja. Das heißt, das Proseminar endet mit dieser Woche. Es gibt kein neues Blatt mehr. Und ich habe gerade mit Hengfei Lu auch die Noten besprochen. Wir sind uns da schon im Wesentlichen im Klaren. Die eine oder der andere stehen vielleicht noch zwischen zwei Noten. Alle können sich bei mir morgen zumindest noch freiwillig melden, um ihre Note abzusichern oder zu verbessern. Aber im Großen und Ganzen passt das schon. Okay. Prüfung ist dann am 4. März. Jetzt ist eine Sache, ich, wenn es in Präsenz erlaubt ist, und wenn wir einen Raum bekommen, werden wir das in Präsenz machen. Wenn das nicht möglich ist, aufgrund der Covid-Situation, dann würde ich fast vorschlagen, dass wir die Prüfungen mündlich machen, einzeln. Ja, das ist zwar recht aufwendig, aber da würde ich halt einmal ein, zwei Tage nur Prüfungen machen. Finde ich noch besser, als äh, online irgendwie mit, was Gott, welchen Sicherheitsvorkehrungen da eine schriftliche Prüfung zu machen. Da warten wir mal einfach ab, wie sich der Februar entwickelt. Und dann sind wir im laufenden Kontakt. Okay. Gut, gibt es von eurer Seite... Fragen, Bemerkungen oder können wir losschießen? Ich hätte eine kurze Frage. Ja? Ähm, werden wir wie, bei, äh, wie im Algebra 1 so, ein, ähm, äh, so ein, eine zusätzliche Übungsblatt bekommen, um für die Prüfung zu vorbereiten? Ach, das wäre eine gute Idee wieder. Ja, das könnten wir machen. Am besten schickst du mir ein E-Mail diesbezüglich mit der Bitte darum, dann vergesse ich es ganz sicher nicht, weil ich habe. Nachher dann andere Vorlesungen und dann kann es leicht untergehen. Ja? Okay, danke. Gut, dann schießen wir los, wenn sonst nichts ist. Das Publikum kenne ich ja schon. Die, die immer online live dabei sind, sind natürlich viele auch, die das dann erst nachträglich sich anhören. Insgesamt sind wir noch so zwischen 50 und 60 Leuten. Das ist eigentlich recht gut. Leider ist es halt jetzt wieder alles nur online und digital, sodass wir uns nicht wirklich treffen können. Also, der Satz zur Vorlesung der letzten Woche war, dieser Stift momentan schreibt er ja ganz herrlich. Der Satz war, wenn yx, ich glaube, ich habe das mit den komplexen Zahlen gemacht, in Cx algebraische Potenzreihe, dann folgt y von x ist Differentiell endlich. Und bevor wir das beweisen, zuerst eine Erinnerung. Was bedeutet d endlich oder differenziell endlich? Ja, <coughs> y von x, d endlich. Wir haben das in mehreren Arten und Weisen charakterisiert. Ich gebe nur die eine an, y erfüllt eine Differentialgleichung, aber wichtig, mit polynomialen Koeffizienten. Es ist ich sehe, an y' yn plus an minus 1, yn minus 1, a1 y' plus a0y gleich 0 mit ai in Cx-Polynome und Lösung y von x. okay Jetzt eine Reihe von Bemerkungen, bevor wir den ersten Beweis machen. Bemerkungen dazu. Naja, das Minimalpolynom von Y hat unter anderem auch andere Lösungen und manche von ihnen können Potenzreihenlösungen sein. Also A, die konjugierten Potenzreihenlösungen, wir beschränken uns immer hier auf Potenzreihen, die konjugierten Potenzreihenlösungen, von pxy gleich 0, Minimalpolynom von y von x, sind ebenfalls Lösungen der Differenzialgleichung Stern. Wir würden natürlich gerne wissen, wie schaut die Differenzialgleichung aus, wenn wir das Minimalpolynom kennen. Wir werden das im Beweis konstruieren, allerdings Konstruktion ist immer verschieden zu interpretieren. Konstruktion kann bedeuten, dass wir einen Algorithmus haben, der am Schluss die Differenzialgleichung ausspuckt. Das kann aber auch bedeuten, dass wir eine Formel für die Differenzialgleichung haben. Ja? Also hier hat man Leider keine explizite Formel, aber immerhin ein Verfahren, um das zu bestimmen. Die Ordnung N der Differentialgleichung und wir nehmen natürlich hier eine Differenzialgleichung minimaler Ordnung, sofern minimal, ist kleiner gleich dem Grad von Pxy in y. Das ist jetzt ein bisschen verwirrend, die sind nicht gleich. Der Grad des Minimalpolynoms von y kann wesentlich größer sein als die Ordnung der Differenzialgleichung, sofern man die Differenzialgleichung wählt, die Minimalordnung. Minimal Achtung, die Ordnung hier einer Differenzialgleichung ist die höchste Ableitung. Ja, Ordnung der Differenzialgleichung, dieses N ist dieses N. Naja, man kann die Ordnung der minimalen Differenzialgleichung auch angeben. Das kommt dem Beweis dann sowieso noch vor. Das ist mal eine Art von Bemerkungen. Ich möchte andere Bemerkungen vielleicht in einem separaten Posten anführen. Und nochmal auf Eisenstein zurückgehen. Was sagt Eisenstein? Also der Satz von Eisenstein. Wenn y von x, ich schreibe das jetzt mit y in qx. Algebraisch. Dann folgt, es das existiert ein L aus n größer 0. Mit y. Lx als Zx. Und wir haben schon gesehen, dass äh, damit die Exponentialfunktion nicht algebraisch sein kann, ja? weil in Exponentialfunktionen beliebig viele Primzahlen in den Nennern der Koeffizienten auftauchen. Jetzt kann man sich fragen, ob es da auch eine Umkehrung gibt. Und da gibt es eine Vermutung, von Bes sie war, das ist glaube ich von 1981 oder 1989, die ist eine Art Umkehrung des Satzes von Eisenstein. Wenn wir so eine Differentialgleichung nehmen, Differenzialgleichung Ly gleich 0. L steht hier für diesen Operator, der ableitet. DGL mit polynomialen Koeffizienten. Kann man das noch lesen? Ja, das geht gerade noch. Polynomialen Koeffizienten. Und wir nehmen die an dass die schon ganzzahlig sind, die von Seiland ist linear, mit polynomialen Koeffizienten, wenn L, Y gleich 0 eine Basis, eine Q-Basis, von ganzzahligen Lösungen, Potenzreihenlösungen, in, also zx hat. Ich wiederhole, wir nehmen jetzt Start mit der Differenzialgleichung, wir lösen sie nach Potenzreihen und wir nehmen an, diese Lösungen sind alle ganzzahlig. Dann sind diese Lösungen bereits algebraische Potenzreihen. Das ist die Vermutung von Bézivin, die kaum bekannt ist und die ungelöst ist. Die ist nur bekannt für Ordnung 1. Das ist der, praktisch der triviale Fall. Das ist offen. Wer das knackt, der hat schon sehr, sehr viel geknackt. Der hat das Doktorat schon gratis in der Hosentasche. Diese Vermutung von Bézivin, ist eine schwächere Version einer noch viel bekannteren Vermutung. Die Vermutung von Bézivain ist nicht so sehr bekannt, aber die folgende ist die sogenannte P-Krümmungsvermutung von Grotendieck. Der Name Grotendieck ist euch sicher schon öfters untergekommen, auch diese impliziert Bézivin, also die Wahrheit, falls die Godenlig-Vermutung gilt, gilt auch die Bézivin-Vermutung. Es ist nicht bekannt, ob die beiden Vermutungen äquivalent zueinander sind, da haben wir gerade ein Forschungsprojekt, das darauf arbeitet, was sagt die B-Krümmungsvermutung von Godendick? Das ist jetzt, bringt ein bisschen die Charakteristik P ins Spiel, sei Ly gleich 0, eine Differentialgleichung wie vorher, mit polynomialen Koeffizienten in Z. Hat für fast alle Primzahlen Primzahlen P. Die Reduktion LPY gleich Null von L. Das ist falsch. Von L. Y gleich Null, Modulo P. Eine Basis von Potenzreitlösungen. So sind die Lösungen von Ly gleich null in egal in, von mir aus in Qx bereits algebraische Potenzialen Das ist die von League, p von Roten P-Curvature Conjecture, ganz berühmt, gibt es einige Arbeiten darüber, die beinhart sind, sehr schwer, äh, ist für Ordnung 2 auch nur, also die Verzeigleichung in Ordnung 1 ist sie gelöst, für Ordnung 2 ist sie nur teilweise gelöst, im hypergeometrischen Fall, bei, also die wesentlichsten Arbeiten stammen hier von Nick Katz aus Princeton, ja, teilweise heißt die Vermutung auch roten die katz vermutung weil Katz sie verallgemeinert hat. Auch unbekannt. Jetzt haben wir hier ein neues Phänomen, das wir bis jetzt in der Vorlesung nur bei algebraischen Gleichungen gehabt haben. Wir nehmen eine Differenzialgleichung und reduzieren sie Modulo p. Naja, nachdem die Koeffizienten in z sind, können wir dann durch die Koeffizienten alle Modulo p reduzieren und arbeiten dann einfach in einem Körper fp. Es ist wesentlich, dass man für fast alle Primzahlen diese Eigenschaft hat, das heißt für alle bis auf endlich viele. Es gibt die die für die Hälfte der Primzahlen diese Eigenschaft haben und deren Lösungen nicht algebraisch sind. Das ist also eine ganz feine, subtile Vermutung. Grotendieck selbst hatte nur mal in einem Nebensatz, in einem Vortrag erwähnt. Und es war eigentlich dann Katz, der sie popularisiert hat und dann auch die ersten Resultate und auch die wichtigsten Resultate bewiesen hat. Das ist ein größerer Zusammenhang, wo man jetzt mehreres zusammenkommt. Einerseits hat man aus der Analysis die Differentialgleichungen, aus der Algebra hat man die Polynormalität, aus der Zahlentheorie hat man die Arithmetik bezüglich der ganzzahligen Koeffizienten und der Reduktion Modulo p. Und wenn man so etwas beweisen will oder auch nur in Spezialfällen oder Beispielen sich anschaut, dann muss man eben diese drei Gebiete gut mischen, um dann äh, die Beweise zu entwickeln. Okay. Gut, das war so ein kleines Vorgeplänkel, um euch den Mund ein bisschen wässrig zu machen. Ich habe eben über dieses Gebiet momentan ein Forschungsprojekt beim ff laufen und ihr seid natürlich jetzt noch ein bisschen früh dran, aber das würde sich im Prinzip auch zumindest in Beispielen für Bachelorarbeiten oder später für Masterarbeiten eignen. Ich habe hier einen Doktoratstudenten momentan und zwei Masterstudenten. Habe aber in meinem Projekt noch weitere Stellen eigentlich zur Verfügung. Nur kommt das für euch ein bisschen zu früh, weil ihr natürlich noch alle mit dem Bachelor selbst beschäftigt sind und das eigentlich Masterstellen oder Dissertantenstellen sind. Das ist ein sehr interessantes und vielschichtiges Thema und ist aber doch relativ gut zugänglich. Man braucht nicht sehr viel, um die Aussagen zu verstehen. Jetzt machen wir den ersten Beweis von diesem Satz. Erster Beweis des Satzes. Der ist nicht sehr instruktiv im Sinne, dass man die Aussage besser versteht. Er ist aber sehr instruktiv in seinen Methoden. Er verwendet nämlich Algebra in Reinkultur. Daher also Pxy aus C, ich nehme das jetzt gleich mit rationalen Koeffizienten, das Minimalpolynom von y von x aus Cx. Ja, und was wollen wir finden? Finde L. Ich habe jetzt über die nicht gesprochen, aber ich schreibe es trotzdem hin, was jetzt das ist. Ein Polynom in einem Dell. Dell steht für die Ableitung nach x mit Koeffizienten in Cx. Ja, also Dell Del steht für d nach dx Ableitung. nach x und wir können das auf y anwenden mit Lösung y von x mit der Differentialgleichung, lineare gewöhnliche Differentialgleichung, linear gewöhnlich mit polynomialen Koeffizienten. Wir können ja die Nenner, die hier in den rationalen Funktionen auftauchen, wegmultiplizieren. Dann können wir annehmen, dass die Koeffizienten wohl normal sind. Der Differenzial von Ly gleich 0. Okay. Und man möchte meinen, naja, das L, das taubert man sich so heraus, aber dem ist nicht so. Dieser Übergang ist eben sehr merkwürdig und noch nicht wirklich verstanden. Na naja, nachdem das P... Das Minimalpolynom ist, wissen wir, dass es normiert ist, minimalen Grad und irreduzibel. P Minimalpolynom folgt P irreduzibel von minimalem Grad, insbesondere wenn wir P nach Y ableiten, ist der Grad von DYP, Achtung, ich bedachte das jetzt immer von minimalem Grad natürlich als Polynomen Y. Ja, die Koeffizienten gehen nicht in den Grad ein. Der Grad der Ableitung ist dann echt kleiner der Grad von p. Und weil das p irreduzibel ist, haben p und dyp keine Lösung gemeinsam. Also der Grad ist kleiner und wenn wir hier in dyp x und y von x einsetzen, so ist das nicht identisch 0. Sie haben keine gemeinsame Nullstelle. Achtung, in Charakteristik P ist das viel gefährlicher, aber hier in Charakteristik 0 können wir so argumentieren. Jetzt gibt es einen Satz, der, glaube ich, äh, sich Besou nennt in manchen Vorlesungen. Nachdem die beiden P und die Ableitung von P nach Y teilerfremd sind, können wir die 1 als Linearkombination darstellen. Wähle AB. Polynome in CX mit A mal P plus B mal p identisch 1. Ich schreibe identisch, um das zu betonen, dass ich es nicht irgendwie auswerte, sondern als Polynome so bedachte. Das ist möglich, nach, äh, weil ich schreibe es noch dazu. Möglich, da P und y p teilerfremd Gut. Wenn wir jetzt diese Darstellung haben, dann können wir y von x einsetzen. Einsetzen von y x liefert ja, das a mal p geht weg, weil y eine Nullstelle ist. Wir haben also halt dann bxyx mal dypx, y von x identisch 1 als, als Potenzreihen. Ja, das, das findet statt in cx. Während hier oben diese Gleichung, die war in Cx, Polynom y. Bitte unterscheiden immer, wo wir gerade sind. Gut, das bedeutet aber das folgende, dass wir die Ableitung, wenn wir die jetzt durchdividieren, wir erhalten 1 durch diese Ableitung von p, nach y, in x, y, x. Ja, das ist ja gerade b von x, y, x. Das ist also ein Polynom mit Koeffizienten in x, ein Polynom in y, x. Ja, also dieser Bruch ja, der eigentlich, irgendwie wie ein Bruch ausschaut, ist in Wirklichkeit ein Polynom in yx mit Koeffizienten eine rationale Funktion in x. Gut, weiters. Ich schreibe jetzt da unten nicht mehr. Was natürlich auch naheliegend ist, wenn wir px, gleich 0 haben, das Minimalpolynom eingesetzt, yx ist 0, dass wir das ableiten. Und wir erhalten Px, yx identisch 0, folgt Px, yx' ist identisch 0, klarerweise. Und daraus folgt aber, jetzt können wir das y' hier ausrechnen, y' von x ist gleich minus dx von pxyx durch dy, p, X, y, X. Einverstanden? Einfache Kettenregel. Ja? Gut. Was machen wir damit? Naja, jetzt verwenden wir hier die Aussage, dass das dy 1 durch dy, p polynomial ist. Das heißt, das ist gleich minus dx, pxyx mal dieses b, bxyx. Ja, und was haben wir jetzt stehen? Das große b ist ein Polynom in yx. Oder b als Variable betrachtet, ist ein Polynom. Und dxp ist auch ein Polynom. Das ist also jetzt ein Element von cx y, yx. Ja, anders ausgedrückt, die Ableitung von x, von y, von x, das ist eine Potenzreihe, ist ein Polynom in y von x mit Koeffizienten, Polynome oder rationale Funktionen. Ja, weiters, äh, oder zudem, das y' von x ist wieder... Algebraisch, das wird eine Potenzreihe über Cx. Das hier, das will ich jetzt nicht, das wäre ideal für das Pro-Seminar. Das ist die Transitivität der Algebraizität. Transitivität der Algebraizität. Ja, Wie geht das? Ich deute das noch nochmal an. Wir haben das schon einmal in, in unserer Diskussion über algebraische Körperweiterungen besprochen. Das y von x ist algebraisch über cx und wir haben jetzt ein Polynom in yx und das ist dann wieder algebraisch über cx. Okay. Das will ich jetzt hier nicht weiter ausführen. Entschuldigung. <lacht> Jetzt können wir das aber iterieren. Wir leiten jetzt weiter ab. Iteration mit y von x ersetzt. Durch y' von x liefert. Dass auch die höheren Ableitungen hier drinnen sind. yk von x. Rationale Funktionen in x adjungiert y von x. Für alle k. größer gleich 1. Wir machen das gleiche Argument. Nicht mit y, sondern mit y'. -strich. Unter der Verwendung, dass y' -strich algebraisch ist. Gut. Naja. Aber. Jetzt sind wir fertig. Jetzt sollte es bei euch auch schon klingeln. Dieser Ring hier ist eine endliche Erweiterung von Cx. Cx in Cx, y von x. Endliche Erweiterung. Was meine ich damit? Naja, die rationalen Funktionen sind ein Körper und das ist ein endlichdimensionaler Vektorraum über Cx, also endlich dimensionaler Cx-Vektorraum. Wir verwenden hier jetzt schon sehr viel, was wir in der Vorlesung uns erarbeitet haben. Ja, und eure Aufgabe wird natürlich sein, das jetzt herauszusuchen, ja. Entschuldigung, herauszusuchen, wo wir diese ganzen Sätze äh, formuliert und bewiesen haben. Das ist ein endlich, warum ist das ein endlich dimensionaler Vektorraum über Cx? Naja, die Potenzen von Y, die werden irgendwann linear abhängig, weil wir das Minimalpolynom haben. Ja? ich schreibe noch nochmal hin. Potenzen von Yx sind, also wenn wir alle nehmen, über Cx linear abhängig. Und die Abhängigkeitsrelation wäre gerade das Minimalpolynom. Ja, äh, wenn das aber hier alle y und k da drinnen sind und das ist ein endlich dimensionaler Vektorraum, dann müssten auch die Ableitungen y und k linear unabhängig sein. Es folgt. Die y, k von x, die Kartenableitungen, k größer gleich 1, wo k größer gleich 0 kann ich gleich nehmen. Hier habe ich natürlich auch größer gleich 0, noch besser. Kann man das lesen? Das ist schlecht zu lesen, ich schreibe es neu. Sorry. Die y, die k-fachen Ableitungen, k größer gleich 0, sind löschen wir da weg, sind Cx linear abhängig. Ja, aber das bedeutet gerade, dass wir eine Differenzialgleichung haben, eine lineare, deren Lösung y von x ist. Das war zu zeigen. Das ist schon recht tricky, also ein bisschen mehr als eine pro aufgabe Insbesondere ist natürlich dieser Schritt mit der Iteration das Nadelöhr, durch das man durch muss. Gut. Ich lasse euch das noch kurz stehen, damit ihr das abschreiben könnt. Vielleicht eine Bemerkung. Hier verwendet man einfach, dass das endlich dimensionale Vektorräume sind. Diese lineare Unabhängigkeit, die hier auftaucht, die hat man nicht im Griff. Insoweit sieht man hier nicht die Differenzialgleichung. Man weiß nur, sie existiert. Ja. Es wird kein Verfahren angegeben, wie man diese Relation finden könnte. Der zweite Beweis, den ich mache, der ist ein bisschen näher an der Konstruktion. Aber auch natürlich noch nicht so, dass man wirklich zufrieden wäre. Und ich werde den heute nicht mehr vorführen, da reicht die Zeit nicht, aber ich werde ein bisschen was noch vorbereiten, damit wir ihn dann morgen machen können. Und wie schon letzte Woche erwähnt, verwendet dieser zweite Beweis Galois-Theorie an einer Stelle. Und zwar eine Version der Galois-Theorie, die sich differenzielle Galois-Theorie nennt wo man also die Erweiterungen noch mit einer Differenziation versieht. Diese Differenziation oder diese Derivation, die da auftauchen wird, ist rein algebraisch definiert. Ich schreibe das als Bemerkung hin. Für den zweiten Beweis des Satzes verwenden wir die sogenannte differenzielle galur -Theorie. und darüber gibt es ganze Bücher, viele Bücher und Artikel. Das Standardwerk dazu, wer sich da mehr interessieren sollte, ist ein Buch von Sie Singer van der Putt. Da kann man ein bisschen nachlesen. Ist, der Anfang ist zwar recht abstrakt, aber eigentlich gut zugänglich und verständlich. Ja, und zwar mache ich da jetzt ein bisschen ja, Definition. Äh, der Körper Cx ich nehme nur den, ich mache es nicht in der größten Allgemeinheit. Der rationalen Funktionen ist Vermöge der Derivation Del gleich d nach dx ein Differentialkörper. Und den schreibt man dann Cx und man führt die Derivation dazu an. Ja, und was bedeutet das? Das heißt nicht anders, dass man einen Körper hat und eine Selbstabbildung, Del von Cx nach Cx, ja, eine rationale Funktion Ax durch Bx, wird abgebildet einfach auf die Ableitung ax durch bx-, Strich, das definiere ich als del von ax durch bx. Okay. Wobei diese Differenziation, die Leibniz-Regel erfüllt oder die Produktregel erfüllt. Haben wir im Bosemer schon angesprochen. Regel erfüllt. Ja, hier ist es diese einfache Differenziation. Differentialkörper im Allgemeinen ist ein Körper mit einer Derivation mit der Leibniz-Regel. Okay. Und jetzt kann man natürlich wieder Körpererweiterungen betrachten, also Differentialkörpererweiterungen. Das ist dann, geht dann analog, wenn wir jetzt sind K mit l und l mit Delta zwei Differentialkörper. Wir versehen also jetzt unsere Körper mit einer zusätzlichen Struktur, die eigentlich daher kommt, dass unsere Körper Körper von Funktionen sind. Und sobald wir Funktionen haben, haben wir große Lust sie abzuleiten. So heißt K del in L delta Erweiterung oder differenzielle Körperweiterung, wenn natürlich K in L Körperweiterung, und ich erinnere, Körperweiterung bedeutet, dass Addition und Multiplikation von L diejenige von K induzieren und man möchte natürlich auch, dass die Ableitungen miteinander verträglich sind, dass also Delta eingeschränkt auf K gleich Del ist. Ganz natürliche Bedingung. Ja und jetzt kann man die Körpertheorie wieder neu starten. Äh, Wie schaut es denn zeitmäßig aus? Ja, eine Bemerkung äh, oder Satz, wie auch immer da dazu. Wir nehmen wieder nur cx, sei k gleich cx mit l. Dann können wir natürlich den Zerfällungskörper von K betrachten, wie wir ihn betrachtet haben, und sei L von K, der jetzt einfach als Körperweitung der Zerfällungskörper von K. Wie der ausschaut, ist uns egal, wir wissen, er ist existiert, das ist das Wesentliche. Die Behauptung ist, dann gibt es genau eine Fortsetzung von DEL auf L. dann gibt es genau eine Fortsetzung. Delta von Del auf L. Und diese Fortsetzung macht natürlich die K-Del in L-Delta. Zu, ich schreibe es jetzt extra dazu, differenzieller Erweiterung macht. Das gilt natürlich, solche Sätze gibt es viel allgemeiner, aber ihr seht jetzt schon, die Leibniz-Regel ist was rein algebraisches. Ja, also natürlich jetzt eine ganz andere eine Derivation ist eine ganz andere Struktur als eine Addition oder eine Multiplikation. Aber es ist klar, dass das auch sehr, ein sehr relevantes Objekt ist. Und jetzt können wir von unserem Körper CX diese Derivation fortsetzen auf den Zerfällungskörper, ohne zu wissen, wie der ausschaut. Ja, da habe ich jetzt nicht mehr Zeit dazu, das auszuführen. Der Beweis geht ähnlich wie vorher. Vielleicht beginnen wir noch ein bisschen was. Ich mache das nicht im allgemeinen Fall, sondern nur für eine spezielle Körperwartung, für L. Wir nehmen nicht den Zerfällungskörper, sondern nur einen Schritt dorthin. Und zwar <lacht> adjungieren wir zu K ein Y. Das war der erste Schritt bei der Konstruktion des Zerfällungskörpers und nehmen dann Py heraus, wobei P äh irreduzibel, Py, und das ist eigentlich in Wirklichkeit P von XY, in KY gleich CX adjungiert Y irreduzibel. Wir machen es nur in dem Fall, damit man da eine Idee kriegt, wie das funktioniert. Naja, aber darauf ist dieses Delta, das wir suchen, ist durch das Bild von y schon eindeutig gegeben, von y quer. Beachte, jedes Delta auf L ist durch Delta von y quer bereits eindeutig festgelegt. Ja, wieso ist das so? Ja, weil wir aufgrund der Leibniz-Regel wissen, dass dann von y y², von allen Potenzen, und das genügt. Ja, dann wird das linear fortgesetzt. Ja, äh, wir definieren das wie folgt. Wir schreiben wieder nachdem das P irreduzibel ist, AP plus B D, y, p ident 1, AB in CX. Und wir setzen, wir definieren das Delta zuerst ohne diese Faktorbildung, Delta von Y gleich. Minus B DY P, ich schreibe jetzt XY hinein. Ja, lass mal's, ich lasse es weg. Sorry, da habe ich jetzt einen Schreibfehler. Hier war das. B doch dy von P. Ja, also ich bedachte jetzt also, A, B jeweils, ja, da stimmt was natürlich nicht, sorry, die hängen auch von y ab, klarerweise. Polnome in y. Und hier, das bedeutet genauer, minus B von xy dyp von xy. Achtung, ich schreibe fakultativ, schreibe ich Polynomring in y über k, beziehungsweise Polynomring in y über cx. Ja. ist die Behauptung, das definiert eine Derivation. Damit Derivation auf ky mit ja das Delta von diesem P gleich 0 erhalten, Derivation auf L, die Dell fortsetzt. Das ist eine einfache Rechnung. Und die Eindeutigkeit dieser Derivation machen wir morgen. Okay, muss das sowieso noch einmal wiederholen. Gut, ihr seht jetzt schon, warum ich das mache. Um euch ein bisschen die Augen zu öffnen, in welche Richtung das alles gehen kann. Ja, man kann da dann mehrere Techniken miteinander mischen und dann wird es eigentlich erst richtig spannend und interessant. Das war schon alles für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Einen schönen Abend noch. Ich hätte nur noch eine kurze Frage. Ja, Peter. Zwar, ähm, wie findet man am besten ähm, das Minimalpolynom zu einer potenzreihe, also zu einer formalen potenzreihe? Das ist eine gute Frage, die leider nicht beantwortbar ist, weil man sich zuerst fragen muss, wie ist die potenzreihe gegeben? <lacht> Sind die Koeffizienten gegeben? Ist sie irgendwie anders gegeben, ist sie doch eine Differenzialgleichung gegeben. Ja? Und äh, üblicherweise ist sie doch das Minimalpolynom gegeben. Ja? Äh, an den Koeffizienten abzulesen, ob es ein Minimalpolynom gibt, also ob sie algebraisch ist, ist fast unmöglich. Ja? Da steckt die Mathematik noch in den Kinderschuhen. Und die, also die Frage ist hier vorrangig, wie gibt man überhaupt eine algebraische Potenzreihe vor? Ja? Und eigentlich die einzige Möglichkeit ist über das Minimalpolynom. Ja? Damit ist es noch nicht eindeutig. Wir können das ausführlicher diskutieren. Man muss dann noch einen Teil der taylor angeben, um sie eindeutig zu machen. Oder man nimmt diese etal-algebraischen Potenz die sind eindeutig. Okay? Leider habe ich da keine bessere Antwort. Okay? Okay. Also man macht sie ja umgekehrt. Man schaut sich nicht an. Ist eine formale Potenzreihe jetzt algebraisch, sondern man nimmt eigentlich also Potenzreihen, die mit Minimalpolynomen arbeiten oder mit denen? Ja, ja, ja und nein. Also in der Kombinatorik hat man sehr viele <lacht> erzeugende Funktionen, die formale Potenzreihen sind und man vermutet, dass sie algebraisch sind. Ja, und versucht es dann zu beweisen und das Minimalpolynom zu finden. Da gibt es endlos viele Arbeiten darüber die beliebig schwer sind, da gibt es Vermutungen, die 20 Jahre offen waren, ob eine konkrete, durch eine Rekursion definierte Potenzreihe algebraisch ist. Ja? Da kann ich euch mal separat darüber erzählen, das geht endlos, ist sehr spannend, aber auch beliebig schwer. Ja? Gut, dann haben wir es für heute und bis morgen. Tschüss.